Hey, oh, Zappa Zappa, was geht ab? <lacht> ja, es gibt mal wieder ein Video, ein offizielles Video von mir hier auf meinem Kanal. Ja. Geile Geschichte, was? Aber ich kann dir schon mal versprechen, es wird wieder mehr Content hier auf dem Channel geben. Ich habe ein paar Ideen, die ich umsetzen möchte. Und diese Videos werden natürlich dann hier auch mit dir geteilt. Ja, und natürlich bin ich auch wieder öfters live hier auf YouTube. Hast du vielleicht schon mitbekommen und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du mal Bock hast, guck einfach mal in meine Livestreams rein, hier auf YouTube. So ist es. Genau. Was habe ich heute vor? Was habe ich heute in diesem Video vor? Du hast es vielleicht schon im Titel entnommen und Subnail entnommen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich das gestaltet habe. Aber, ja, ich weiß eigentlich, es ist bestimmt ein Fehler. Es ist bestimmt ein Fehler, was ich heute mache. Ja, also was mache ich? Ähm, guck mal, ist mal mich an? Ja, guck mich mal an hier. Ja, also die Haare sind grau, schon fast weiß. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, du kannst es sehen hier. Ja. Und hier oben, hm, nicht mehr viel dran. Vor allem seit ich die Conny gelernt hatte damals, <lacht> habe ich das Gefühl, sind mir ein paar Haare ausgefallen. Was soll ich sagen? Ähm, ja, was mache ich? Also ich habe auf jeden Fall vor, die Haare zu blondieren. Aber das ist nichts Neues. Haben wir alles schon mal gehabt. Und bei den Haaren, so wie die es momentan aussehen, rasiere ich die ab, dann ist das Problem gegessen. Gibt es keine Probleme. Aber was habe ich heute vor? Was habe ich heute vor? Und das teile ich dir, äh, teile ich mit dir in diesem Video. Ich habe vor, meinen Bart auch zu blondieren. Und das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich noch nie gemacht. Mein Bart zu blondieren, vor allem in der Länge. Und da muss ich sagen, ich glaube, das ist ein Riesenfehler. Ich werde es mir reuen. Aber was soll ich sagen? Ich muss Content bringen, oder? <lacht> ja, und zur Not kann ich ihn hoffentlich wieder dunkel färben, wenn es überhaupt nicht gut aussieht. Und ich glaube, es sieht furchtbar aus, aber auf jeden Fall extrem speziell. Ähm, lassen wir uns überraschen. Okay, das Zeug ist aufgetragen auf dem Kopf, auf dem Bart, im Gesicht quasi und du hast gesehen, ich musste während dem, ich das aufgetragen habe, Ventilator holen, das Zeug ist so extrem scharf, das geht in die Nase, es geht in die Augen, boah, ich kann ihn nicht lang aufnehmen, ich gehe jetzt direkt wieder ins Bad zum Ventilator und dann sehen wir uns einfach nochmal wieder, wenn das Zeug, halbe Stunde, halbe Stunde muss es einziehen, keine Ahnung, ob ich das aushalte mit dem Gestank, und dann sehen wir uns einfach wieder mit dem Ergebnis. <lacht> <lacht> oh my goodness, oh my god, oh my gosh, whatever, was auch immer du es nennen willst, guck dich diese Fratze an. Guck dir diese Fratze an, Mann. Also, meine Kopfhaare sind schön hell geworden, auf jeden Fall. Waren ja auch schon grau und äh, nicht mehr so dicht. Aber mein Bart war ja dunkel und dicht. Und guckt dir das jetzt an: der ist voll orange. Voll orange. Voll orange. Voll orange. Voll orange. orange. Der spielt, glaube ich, in der nächsten Weltmeisterschaft oder EM, je nachdem, in Holland dabei ist. Für Holland, so wie der aussieht hier. <lacht> also, ich muss auf jeden Fall. Ich muss auf jeden, jeden Fall jetzt noch diese Grautönung drauf machen. Also die Graufärbung. Das neutralisiert nämlich das Orange und macht es dann hoffentlich weiß. Zumindest weißer. Weil so, so, <lacht> kann ich ja gar nicht auf die Straße morgen, Alter. Es ist jetzt Abend, ich muss nicht mehr raus, aber ähm. Muss ich jetzt in diesem Video noch gleich machen. Also, ich zeige dir jetzt nicht, wie ich es mache. Du hast gesehen bei den Blondierungen. Ja, ich denke, das reicht. Aber ich würde einfach so Schnips machen oder so. Und äh, dann bin ich wieder da und dann hoffentlich nicht mehr so Orange. Was? Merkt ihr das? Und jetzt mache ich doch noch eine kleine Zwischensequenz mit der Aufhellung bzw. der Gelb-Neutralisierungsfarbe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird eher schlechter statt besser. Es nimmt jetzt irgendwie so einen pinken Ton an. Also das Gelb verschwindet nicht. Es wird eher noch stärker gelb. Wir werden es sehen. <lacht> also das mit dem Schnippen hat sich ja jetzt erledigt, hat er ja noch eine kleine Zwischensequenz, ne, du weißt Bescheid und wie ich das schon vermutet habe, richtig, würde ich jetzt mal behaupten, also das Decker ist wirklich heller geworden, das sieht jetzt schon fast weiß aus, würde ich behaupten, aber der Bart, beim Bart hat sich nicht viel getan, oder? Ich würde mal sagen, vielleicht sehe ich da noch was beim Sichten des Videomaterials, aber momentan, so aus dem Spiegel, würde ich sagen, es hat sich nicht viel verändert. Mal gucken, mal gucken, ob ich so überhaupt auf die Straße gehe. I don't know. <lacht> Wenn ich muss ihn vielleicht dunkel färben, aber ich muss trotzdem ein paar Tage warten oder einen Tag warten, denn meine Gesichtshaut ist schon ziemlich gereizt jetzt durch die ganze Geschichte. Deswegen, oh mein goodness was habe ich da mir angetan? Aber was soll ich sagen, so ist es. Ich hoffe, dir hat das Video wenigstens gefallen. Ja, dann Daumen nach oben da lassen. Und ähm, bleib auf jeden Fall dran, abonniert den Channel, denn wie gesagt, es kommt noch... Cooler Content, würde ich fast sagen. Also ich finde, gute Idee, was ich da hatte. Ähm, ist auf jeden Fall mit mehr, Mehrwert als das Video. Also ich denke, es ist ganz schön interessant. Ähm, aber das überlasse ich dir. Ich würde sagen, guck trotzdem mal wieder vorbei. Und es natürlich deine Meinung zu dem geilen Aussehen jetzt hier von mir. Ne? Geiler Bart, geile Haare, Brrr. <lacht> sag deine Meinung in den Kommentaren. Also, dann sage ich an der Stelle, adio, dein Dio a.k.a. »Fühl